andrea und ich wir besteigen jetzt hier den höchsten berg in puerto vallata ach nee der lucky ist auch dabei lucky ist auch dabei der ist ein bisschen schneller als die andrea ja die bahn ist leider nicht in betrieb deswegen sind wir hier hochgelaufen ne? Jetzt hat man hier eine Aussicht über die Bahia Banderas und da hinten ist La Cruz. Endlich ist es soweit. Der Fetzen kommt ab. Und da wir heute unser Paket gekriegt haben aus Deutschland, gibt es heute eine richtig schöne neue Deutschlandfahne. Na, was sagt ihr denn dazu? So gehört sich das. Fast zu hoch. Straßen, außerhalb größerer Ortschaften. So, äh. <lacht> Schön. Hätten wir mal geschafft. Schön warm das Wasser. Und weiter geht es Richtung Santa Maria del Oro. Wenn wir wohl durchfahren. Andere fahren ja auch durch, ne? Na, wollen wir mal hoffen. Als wir uns für diese Route entschieden haben, sind wir von einer ordentlichen Straße ausgegangen. So kann es kommen. unterwegs, ne? Zumindest sieht es so aus, als gäbe es hier mehr Pferde als Autos. Ja. Sind Autos gefahren? Keine Ahnung, hier reitet man. Ich fahr da mal schnell durch, ne? Mhm. Gott sei Dank nicht so tief. Willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir sind seit gestern unterwegs, machen eine kleine Inlandstour und sind gestern Abend hier in Santa Maria del Oro angekommen. ist richtig. Und jetzt geht's weiter. Wohin, Annette? Heute geht es weiter nach Guachimontones eine Ausgrabungsstätte und da sind wir schon ganz gespannt drauf und heute Abend wollen wir nach Tequila in das Gebiet wo es nur den Tequila gibt und den werden wir heute Abend mal probieren. Anschließend fahren wir noch San nach San Sebastian de Oeste. Dort haben wir übernachtet heute und das hier direkt. Am See. Laguna de Santa Maria de Oro. Nein, Leider sind wir gestern hier so spät erst angekommen. Wir waren äh, halb acht hier und alle Restaurants hatten zu. Also es gibt in den See hier verteilt haufenweise Restaurants. Aber alle geschlossen. Die machen wahrscheinlich um 18 Uhr schon zu, weil hier nur ab und zu ein paar Touristen herkommen. Und da mussten wir wieder hochfahren in die Stadt. Also Acht Kilometer steil den Berg hoch. Und hier sieht man direkt den See. Es handelt sich hier um einen Kratersee. Sehr schön. Wir haben das einzige Hotel hier gefunden in dem Ort. Laguna Santa Maria del O. Da haben wir heute Nacht geschlafen. Da unten ungefähr. Es sieht aber alles ziemlich trocken aus von hier oben. Und jetzt geht's weiter nach Tequila. Angekommen in der Ausgrabungsstätte. Sehr schön. Es soll äh, eine spezielle Art der Tempel hier geben. Und das schauen wir uns jetzt an. Vor 2450 Jahren gab es hier schon eine Zivilisation, in Teuchitlan. Da. da sind wir, da wo die blaue Schrift ist. Und dann wollen wir heute noch dahin. Virginia. So sah das hier aus, vor 2450 Jahren. From scattered villages and primitive peoples, especially because no large pyramids have been found there. However, recent archaeological discoveries demonstrate that an ancient civilization did emerge in this region. Da kommt das specialists was wir in previously gesehen haben aus dieser Kultur. Aber und haben sie sich da oben drauf gelegt und sich gedreht auf den Bauch? Also hier Karte ist super dargestellt, wie die Entwicklung der Kulturen in Mexiko vonstatten ging. Das Gelbe, in dem Zeitalter, sind wir jetzt gerade hier. Wir befinden uns hier in Teotihuacan. genau, die Annette hat richtig gesagt. Und das war hier äh, im Jahre 2500 vor Christi bis zum Jahre 0. Und dann anschließend kommt erst das, was wir alles so kennen. Hier kommt dann der rote Streifen, das sind die Mayas. Die haben wir hier zum Beispiel besucht, in Palenque hier waren wir. Und erst hier, 1000 Jahre nach Christi, kamen die Azteken, das sind die blauen Tempel, und deswegen kennt man natürlich die Azteken und die Mayas, aber diese alte Kultur, die wurde auch jetzt erst im Jahre 1999, wurde das hier entdeckt und ist also auch noch völlig unbekannt auf der Welt. Gut, dass wir hier sind und dass wir euch das zeigen können. Ich bin fasziniert. Und dieses sollte man eigentlich wieder einführen. Das waren zwei Rivalen, die haben also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang äh, um diesen Ball gekämpft. Man durfte den Ball der nur berühren oder wegstoßen und in der Luft halten mit dem Ellbogen und mit der Hüfte. Er war auch sehr schwer, der Ball, so dass es zu Knochenbrüchen kam. Und man musste durchhalten, diese zwölf Stunden. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und der Sieger, der war dem Gott näher und äh, durfte wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, die Herrschaft übernehmen. So sollten wir heute auch unsere Führer miteinander kämpfen lassen. Auf geht's jetzt zu den alten Steinen in Natur. Theoretisch haben wir das ja jetzt alle schon gesehen, aber jetzt hier bei 35 Grad im Schatten geht es jetzt hier den Berg hoch. Da ist sie in Natur, der ursprüngliche Tempel. Entgegen den Kulturen, die danach kamen, ist hier alles rund. Das ist dem Wind nachempfunden, also einem Tornado, der sich ja auch... Kreisbeweg. Dann kommt hier vor der Platz, wo alle getanzt haben. Und hier die ganzen Sockel, da standen dann die Häuser drauf. Und da oben auf dem zentralen Altar, das war dann da, da guckte dieser lange Stamm raus. Und dort hat sich dann ein mutiger oben mit dem Bauch drauf gelegt und sich gedreht. Da hinten sieht man den Vulkan Tequila, wo das Ganze ob seit Jahren herkam, was die hier als Waffen und Werkzeug benutzt haben. Da hinten ist noch ein kleinerer Tempel. Und es gibt noch tausende andere hier, aber die sind alle noch nicht erschlossen. Im ganzen Westen von Mexiko. Wir nähern uns Tequila. deutliches Zeichen sind die Agaven. Blauen Agaven kommen in den Tequila. Wir sind in Tequila angekommen, haben unser Zimmer bezogen dort oben im ersten Stock und werden jetzt mal in die Innenstadt gehen. Und morgen schauen wir uns eine Tequilla-Distille an. Die Annette in einem Kräuter und Fruchtladen. Es gibt einen. Cantarito. Ja, einen speziell hier aus Tequilla gemixter da dringt. Also ja, Mit es war Orange und mit Salz? Brause? Keine Ahnung was noch. Viel Ach, Eis. Eis und Tequila. <lacht> Nachher ja, wer es braucht. Also nicht so. <lacht> da haben wir die erste Destille gefunden. Nachdem der erste uns schon nicht so geschmeckt hat, werden wir jetzt noch mal ein paar andere probieren. Die die trinkt jetzt einen Tequireno äh, Presado hier aus Tequia. So. so? Also ihr seht schon, es scheint kein Hochgenuss zu sein. Also definitiv, also Tequila ist auch nicht unser. Nee, ist nicht unser. Heute gibt es mal Frühstück hier im Restaurant. Direkt hier am Platz vor der Kirche. Schöne Kirche. richtig was los hier <lacht> typisches mexikanisches frühstück <lacht> ein omelett und das hier sind anette die, die und da gibt es dann noch bohnen und die Annette hat einen herrlichen Bruchteller <lacht> Hier ist links die berühmte tikiya fabrik Da kommt unser Chigi-Bus. Ja, der ist auch ein bisschen länger als die anderen. So, wir sitzen schon mal, wir sind die Ersten mit zugewiesenem Platz. Da sind wir mal gespannt, wie das auch wirklich funktioniert. Der Rollstuhl ist dabei. Vielleicht besser werden wir tauschen, oder? Das hat langere Beine. das Entonces, ahora sí, María, pásale, María, por favor. Con el cubreboca puesto, por favor, abordamos. Miriam, después de María, por favor. Lorena, ok, bueno, amigos, ahora vamos a conocernos un poquito. ¿Ustedes cuántas son? ¿De dónde nos visitan? Le michakare de Guadalajara. Primera vez en el pueblo? No. Primera vez en el Chile? Sí. Depende. En este. En este. Ah, sí. En este sí, okay. Pero sí toman tequila todas? Sí. In der stille Rienda sind wir nun und uh, der Name Tequila kommt ursprünglich von dem uh, Vulkan, der hat den Namen der Stadt gegeben. Und aus der Stadt heraus wurde dann der alkohol Tequila genannt. Ursprünglich haben die Indigenen die Agave aus Versehen, also nicht aus Versehen, die haben zu Saft gepresst. Und aus Versehen haben sie den stehen lassen, drei bis vier Wochen. Und dann ist der und dann fermentiert und haben den getrunken und dann waren sie betrunken. Und dann haben die Spanier das entdeckt. Und haben daraus eigentlich zuerst Kia Wein gemacht. Und dann anschließend folgte dann der Tekia Schnaps. Das ist die neueste Factory hier in Tekia seit 1999 und auch die größte. Sie produzieren 60.000 Liter Tekia am Tag. Und Da oben sieht man ganz gut, nur die grünen Bereiche sind die Bereiche, wo die agave angepflanzt wird. Und auch heute ist das Ernten noch komplette Handarbeit. Es gibt keine Maschinen. Nur das da oben wird verwendet für die Tikiya-Erzeugung. Die Blätter bleiben auf dem Feld als Dünger zurück. Und eine Pflanze braucht sieben Jahre, bis sie geerntet werden kann. Und das ist dann das Geerntete. Daraus wird die Kia hergestellt. Da hinten kommt das rein. Da werden sie halbiert, dann kommen sie in den Ofen und werden bei 120 Grad 8 Stunden gekocht. Anschließend werden sie geschnitzelt und dann hier verladen. Das wird alles per Hand reingestapelt hier. 20 Tonnen passen in so einen Behälter. Hier wird es alles geschreddert. Es gibt, glaube ich, fünf verschiedene Schredder und der Saft kommt dann da hinten in die Behälter. Das, was übergebleibt, daraus werden Kekse und verschiedene andere Lebensmittel hergestellt. Hier wird alles fermentiert. Drei Tage wird es fermentiert. Da kommt dann das rein, wird erhitzt und kühlt dann dort ab. Und das Destillat läuft unten wieder raus und kommt unten als 55 der Alkohol wieder raus. Das ist das Lager. Es wird in Jack Daniels Holzfässern gelagert. Er bleibt bis zu zwei Monate drin. Das ist der normale. Der von 2 bis 18 Monate nennt er sich Añejo Und bis zu drei Jahren ist es der Especial Añejo. Warum trinkt man Tequila nicht mit Zitrone und Salz? Das hat man früher gemacht, als die Prozentzahl des Tequillas noch wesentlich höher war. Da hat man dann zuerst das Salz, dann den Tequilla, dann die Zitrone zu sich genommen, damit das Ganze nicht so brennt und der Geschmack besser rauskommt. Aber heute wird der Tequilla nicht mehr in diesen Prozenten verkauft. Von daher braucht man weder Zitrone noch Salz. Im Gegenteil, man zerstört sich damit den, den Geschmack. Den Geschmack, ja. Jetzt kommt der wichtigste Teil. Friends, you have to repeat after me in, in Spanish because in English it doesn't rhyme. So you have to repeat after me in Spanish, right? Mm -hmm. Okay, ¿listos? Señor. Sí, Señor. Tú que eres ejemplo de bondad. Tú que eres ejemplo de bondad. Y a nosotros, tus muchachos. Y a nosotros, tus muchachos. Ya que nos hiciste borrachos. Ya que nos hiciste borrachos. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Ave María. Ave María. María. Yo no quería. Yo no quería. Padre nuestro. Padre nuestro. Qué bueno se ve esto. Qué bueno se ve esto. Bendito tequila. Bendito tequila. Amargo tormento. Amargo tormento. ¿Qué afuera. Me los chingo todos, saludos Recuerden, aire, tequila, peladea, pasas. Ya me la eché. Suerte. ¿Y el tequila? También, también. A ver, para mi amigo, allá que no tequila doble. No. Oh, que pasa. sacrificamos aquí una de las borrachas. ¿Tú sabes qué están? Fill, ¿ves sabes están? Me faltó uno más. No a que me und das ist die blaue Agave. Nur aus der darf man Tikia machen. Im Hintergrund der Vulkan Tikia. Also die ganze Region hier lebt von der Agave. Richtig was los hier am Platz. machen die sich bereit, um sich wieder runterzudrehen. Das was wir auch in Porto Vallarta schon gesehen haben. so Musiker, die wir ja, so voll kann das hier werden.